Ja, bevor wir ins neue Semester starten, wollte ich wenigstens einmal die Möglichkeit haben, noch über die Spiele zu sprechen, die mich im letzten halben Jahr beschäftigt haben. Und wie das an der einen oder anderen Stelle schon sichtbar gewesen sein sollte, ist es für mich vor allen Dingen, der ich von diesen Spielen profitieren kann, vor allen Dingen die Hardware, die das Highlight in diesem Jahr ist. Äh, nämlich genauer das Steam Deck von Valve, eine mobile Konsole, die sofort den Wunsch nach einer Switch 2 <lacht> ähm, obsolet erschienen ließ und lächerlich, ja, weil diese mobile Konsole alles mitbringt, was ich mir ähm, vorstellen konnte in dem mobilen Bereich. Ich spiele sehr gern mobil, da ich nicht mehr die Zeit habe, stundenlang äh, mich an einem PC-Monitor aufzuhalten oder an einem TV zu verschanzen. Und unabhängig davon, dass es auf dem äh, Steam Deck Elden Ring läuft und Reddit Redemption 2 und GTA 5 und GTA 4 und Forza Horizon 5 und so weiter und so fort, sind natürlich die kleinen Spiele diejenigen, die mich ähm, besonders anziehen, denn die haben eine relativ überschaubare Spielzeit. Und ich hätte heute für dieses special um, jedes Spiel nutzen können. Ich habe mich aber für eins entschieden, was man im Titel jetzt schon sieht, nämlich Vampire Survivors und werde dann auch in dem äh, ganz kurz was dazu sagen, warum das für mich so besonders ist. Aber ähm, erwähnenswert ist mit Sicherheit auch ähm, das gerade erschienene Return to Monkey Island, ähm, das ich gerade spiele. Ich bin jetzt hier, ähm, ich würde mal schätzen, im letzten Drittel ähm, der Story es ist sehr charmant. Es nimmt den Geist der äh, alten Teile auf, besonders von Secret auf ähm, äh, Monkey Island äh, und Monkey Island 2. Ähm, was, äh, warum ich das jetzt nicht gewählt habe, als, äh, als ein besonders herausragendes Spiel ist, weil es äh, natürlich eine, ein spezielles Interesse anspricht, aber es ist eine absolute Empfehlung. Ich hätte auch wählen können Stray. Stray ist ein Spiel, das ähm, mich sehr fasziniert hat. Es ähm, kommt von einem äh, französischen Entwicklerinnen und Entwicklern. Was mich sehr fasziniert hat, aufgrund nicht nur des Hauptcharakters, nämlich einer Katze, sondern auch wegen dieser dystopischen Welt, die sehr zwar linear auserzählt wird und man geht von Sprung zu Sprung. Und man muss aber mit mehr Abschieden leben können, als man... Ähm, sich vielleicht vorstellt und die Interaktion zwischen den ähm, Androiden, die man hier sieht, und der Katze, ähm, sind doch ähm, auf eine Art und Weise bewegend und bezaubernd, wie man das auch hier jetzt im Vorschau-Screen sieht, ähm, die ich so in dem Spiel noch nicht erlebt habe. Würde ich ganz gern definitiv den zweiten Teil von spielen, ähm, aber zeige ich jetzt auch nicht hier ähm, zum weiteren Spielen. Das nächste, was ich empfehlen möchte ähm, oder was ich auch hier hätte zeigen könnte, was es auf jeden Fall verdient hätte, The Captain. The Captain ist ein, wenn man so will, die Weiterentwicklung der Point-and-Click-Adventures aus den 90ern. Allerdings mit einer sehr raffinierten ähm, Kombination offener Erzählstränge, offener Enden und so weiter und so fort. Eignet sich aus meiner Sicht für Let's Play jetzt nicht so ganz ideal, denn ähm, man müsste dann schon von vornherein eine, eine Session haben, die entsprechend so vorbereitet ist, dass man auf ein spezifisches Ende hinspielt. Wenn man das jetzt einfach ähm, aus der Kalten heraus ähm, äh, live spielt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man äh, das Spiel vielleicht durchspielt, aber nicht mit dem Ende, was man sich vielleicht wünscht. Sehr wahrscheinlich. Die Entscheidungen, die man trifft, haben immer moralische Komponenten. Das macht das Spiel total besonders. Man kann sich eigentlich nie richtig entscheiden. Man muss sich immer für oder gegen jemanden entscheiden. Und das macht das Spiel unglaublich wertvoll. Ich, eine direkte Empfehlung von meiner Seite, den, den Captain unbedingt zu spielen, liegt bei mir auf Game of the Year Kurs, um das jetzt mal vorsichtig auszudrücken, ähm, und übertrifft meines, meines Erachtens auch äh, Monkey Island, das hat so einen Nostalgiefaktor ähm, um Längen. Ebenfalls aus einer, auch aus einer linguistischen Perspektive interessant ist Unpacking, Unpacking äh, in Unpacking geht es darum, dass man ähm, dass die Biografie eines Charakters erschließt aus den Dingen, die er oder sie, das will ich jetzt nicht vorher wegnehmen, beim Umzug in neue Wohnungen äh, mitnimmt. Und es ist ein Spiel, das da, davon lebt, dass man Details beobachtet. Und diese Details, die man beobachtet, dann dabei helfen, dass man eine, ganz, äh, eine ganze Lebensgeschichte auf der Basis nur der Dinge äh, rekonstruieren kann, die er oder sie mit in neue Wohnungen nimmt. Unbedingt der Empfehlung, ist ein sehr, sehr schönes Spiel, das zum mehrmaligen Durchspielen einlädt. Das Letzte, ebenfalls, ähm, äh, was ich sehr schätze und auch ein äh, wirklicher Tipp ist für, die, äh, äh, ähm, für das Spielen in diesem Jahr, ist Cult of the Lamb, ähm, in dem man einen Kult aufbaut ähm, das Ganze gemischt mit Rockefeller- und Strategieaufbauelementen. Ich glaube, in ungefähr 20 Stunden kann man das Spiel ähm, gut bewältigen und arbeitet natürlich mit allen Klischees, die man sich überhaupt nur vorstellen kann, ähm, zum Religionsausbau. Man sieht es hier schon mit Opfergesten, Opferszenen, Menschenopfern. Hier ist der Strategieaufbau der, der eigenen Siedlung, des eigenen Kults relevant. Ähm, absolute Empfehlung für... Jemanden, der äh, Minimum an Geschick mitbringt, also für die, für die ähm, hochgleich Kampfsequenzen, für die Entdeckungssequenzen und zum zweiten äh, mit dem Humor sehr viel anfangen kann. Der Stil ist aus meiner Sicht absolut unverbraucht, sowas habe ich noch nicht gesehen. Auch das hätte ich gerne hier nennen können. Ich nehme aber vielleicht zum Erstaunen Vampire Survivors. Vampire Survivors ist ein Spiel für 3 Euro, das bei, für 3 Euro bei Stream liegt bei Steam liegt und ähm, am Anfang dieses Jahres erschienen, durch ein sehr relativ kleines Entwicklerstudio nach und nach weiterentwickelt wird, immer neue Levels dazu bekommen, neue Waffen, neue Waffenkombinationen und wie könnte man es beschreiben? Es ist eine Art ähm, Roguelike-Spiel, also das heißt man kann immer nach dem Tod des Charakters, kann man bestimmte Gegenstände mitnehmen kann, dann ähm, tatsächlich seine eigenen Fähigkeiten ausbauen. Das wird hier vor allen Dingen äh, über Geld äh, oder Gold gesteuert. Das sieht man im Titelscreen hier. Ähm, die einzelnen Spielrunden sind jeweils 30 Minuten lang und darauf begrenzt. Es gibt Möglichkeiten, das ein bisschen auszuhebeln, aber sagen wir mal 30 Minuten. Und das Spielprinzip ist sehr einfach, also sehr einfach zu lernen und schwer zu meistern. Und es kombiniert ähm, Rock-Like-Tower-Defense, wenn man so will, ähm, Bullet-Hell-Optik mit einem bestechenden Loot-System. Also das sind vier ganz zentrale Punkte, warum es ähm, die Essenz des Spielens trifft und äh, eine unglaubliche Faszination ausübt. Ähm, wir schauen auch gleich rein. Ähm, und ich hoffe, dass ich ein bisschen was äh, von dieser Faszination vermitteln kann. Wenn man nur zuschaut, ist das schwer zu machen. Aber das gilt auch für alle anderen Spiele, die ich gerade gezeigt habe. Also selber Spiel macht glücklich. Insofern wir sehen uns gleich jetzt drüben beim Spiel. Ähm, und Das würde ich sehr gerne zeigen ähm, mit dem äh, in dem Run heute, in dem ich einen Run ähm, durchgehe ähm, und zwar äh, mit dem Xbox-Controller diesmal ähm, am PC, das heißt das Spiel ist nicht sehr, sehr Hardware-hungrig und falls es Limitationen geben sollte, liegt es an meinem an meinem Rechner, mit dem ich jetzt gleichzeitig aufzeichne, das Ganze für 3 Euro bei Steam zu haben. Und ich zeige nochmal ganz kurz, worum es in etwa geht. Das heißt, man hat ähm, unterschiedliche Dinge zu sammeln, ähm, auf die ich gleich noch eingehen würde. Es gibt Power-Up-Systeme und natürlich unendlich viele Charaktere, die während des Spiels freigeschaltet werden können. Also das heißt, Blutspirale, ähm, hält die Spieler dann auch ähm, im Spiel. Und ich würde sehr gerne spielen mit Cavallo. Cavallo ist ein Charakter, der eine spezielle Waffe von Anfang an hat, nämlich eine Kitschbombe. Und der alle 20 Levels mehr Geschosse hält. Das ist also nicht so ganz unwichtig und man sieht schon ganz ähm, links die Statistik, wie die Charaktere sich auch unterscheiden. Ähm, ich würde mit äh, Cavallo aber spielen, die verzierte Bibliothek geben. Ähm, und dabei Arcanas, also das sind sowas wie Perks ähm, oder den Hypermode. Hypermode könnte man wir probieren den Hypermode. Ja, das wird äh, wahrscheinlich ein bisschen unübersichtlich aber ähm, zeigt, glaube ich, auch, wo, das, wo die Reise mit dem Spiel ja hingeht. Ähm. Genau, wir starten jetzt hier. Ähm, und zwar hier sind schon die ersten Arcanas zum Auswählen. Man sieht immer um, was passiert. Ähm, ich gehe vielleicht mal ganz kurz hier rein. Das ist Game Killer, ist für mich uninteressant. Hier bekommt man äh, immer die Counterparts der jeweiligen Waffen dazu. Ähm, das ist ziemlich interessant. Twilight Requiem ähm, ist Waffen, deren Projektile explodieren. Ähm, das ist den Cooldown. Das ist irrelevant. Kann man später mal machen. Äh, die Heilgegenstände. Hier bekommt man mehr Geld. Ähm, äh, ich denke, ich werde damit starten. Genau. So. Ähm, jetzt sieht man ungefähr, worum es geht. Also dieses Spiel hat insgesamt vier, vier äh, Welten. Und noch drei, vier Bonusrunden. Und durch Dadurch, dass man sieht, lassen Sie ähm, Experience zurück. Das sieht man in, diesem, ähm, in diese Edelsteine, diese Gams, die da reingelassen werden. Und immer wenn man einen neuen Level aufsteigt, man sieht oben, oh, kann man sich dann eine neue Spezialfähigkeit aussuchen. Äh, was wichtig ist, dass es äh, Level gibt, horizontal scrollen, vertikal scrollen. Wir sind jetzt hier in einem horizontalen Level. Das heißt, jetzt bei der Auswahl zum Beispiel kann ich hier Marner Peitsche. Peitsche ist eine horizontale Waffe, das Mana Lead ist eine vertikale Waffe. Das wäre zum Beispiel in einem anderen Level ähm, von Relevanz. Deswegen ist es zwar interessant, aber ich entscheide mich jetzt hier für die Peitschen aus. An. Das zeige ich aber gleich. Okay, versuchen wir erstmal den wegzukommen. Warum habe ich jetzt die Peitsche ausgewählt? Ähm, man sieht hier, ähm, dass man diese Waffen, also Primärwaffen und die sekundär ähm, passiven Fähigkeiten miteinander kombinieren kann und dadurch. Waffen ähm, neue Evolutionsstufe erreichen und man sieht ganz links oben die Peitsche, die ich dann mit dem Herzcontainer äh, kombinieren kann und dadurch entsteht eine Peitsche, die von den Gegnern Lebensenergie abzieht. Und da versuchen wir jetzt ein Bild hinzubekommen, dem wir vor allen Dingen auf Projektile setzen. Die Peitsche gehört zwar nicht dazu, aber die hält mir die Gegner auf Distanz und wir werden mal versuchen, Richtung Königsbibel, geheiligtes Wasser, Axt, ähm, Bumerang zu gehen, aber es hängt auch ein bisschen vom Glück ab, was man bekommt. Also das ist... Ähm, da ist dann doch schon A&G dabei. Und man kann das Spiel... Jetzt kann ich nicht. Nee, von dem brauche ich nichts. Oh, das ist aber interessant. Uh. So, gleich mal... Okay. Ja, das ist nicht schlecht. Also da sieht man schon, es gibt so eine Das ist die, ich gerade eingesammelt rechts. Die wäre dann zu Peitsche Und gibt dann nochmal äh, eine Spezialfähigkeit. Das schauen wir uns auch mal an, wie das Ganze aussieht. Jetzt mal erstmal weiterzukommen. Ähm, genau, man kann das Spiel tatsächlich einhändig spielen. Mit äh, BASD, also das heißt Tastatur. Oder mit... Ähm, oder mit ähm, einem beliebigen Controller. Ich bin jetzt hier den 60. Und man sieht schon, wo die Reise hingeht. Ich glaube, ich werde jetzt hier mal die Kirschbombe auf. Ich muss trotzdem nochmal schauen, welche Kombination jetzt. Fall ah, kommen. Ich brauche den Kerzenleuchter für die Axt. Kerzenleuchter oh, die Axt. Ja, Königsbibel, das Wasser brauche ich auf alle Fälle. Dann schauen wir mal danach als nächstes. Genau, hinter den Katzenleuchtern, die hier zu sehen sind, gibt es äh, Bo Bonusgegenstände. Äh. Ich nehme erstmal das Herz mit. Gibt es Bonusgegenstände, das können Goldmünzen sein, mit denen man dann wieder neue Dinge freikauft. Oder wie hier äh, Lebensenergie, so ein Hügel. Also, ich Spiel äh, Spiel zaubert. So. Ich brauche es später. Ähm, das heißt, die äh, Spielmechaniken, die Gegenstände sind sehr reduziert. Und es kommt vor allen Dingen auf deren Kombination an. Warum ist das Spiel aber so unglaublich faszinierend? Das Spiel ist für diejenigen interessant, die gerne looten und leveln. Ich kenne nicht wenige Spieler, die das sehr gerne tun. So, jetzt brauchen wir aber den Kerzenleuchter. Ring erstmal auslassen. Ähm, das, und das ist natürlich eine Mechanik, die ähm, in so ziemlich allen Spielen eine Rolle spielt. Aber hier wirklich auf die Spitze getrieben. So, das bin auch ich. Ich die Anziehungskugel, das ist eine passive Fähigkeit, die meinen Magnetwert erhöht. Das sieht man jetzt hier links Mystik, mit 70. Das bedeutet, dass diese Edelsteine, dass ich Edelstein nicht mehr drüber laufen muss herangezogen werden, was das Einsammeln und das Aufleveln natürlich massiv erleichtert. Man sieht aber jetzt schon, dass ich mit den Waffen, die ich habe, ähm, durchaus auch in Bedrängnis komme bei den Gegnermassen und deswegen muss ich dann mal vor allen Dingen versuchen, ähm, an die Königsbibel oder das Heilige Wasser heranzukommen. Hier, mehr oder weniger, ja, das können wir schon nehmen. Hier, wenn oh. man sich ein bisschen Luft schaffen kann. So, das, was ich da gerade eingesammelt habe, war Unus Geld. Da jetzt sieht man auch die. Bomben explosion schon sehr schön das sind die braunen kleinen Kugeln, die da eine runde vielleicht um das sozusagen dauert immer 30 minuten danach ist die runde abgeschlossen und man muss schlussendlich versuchen so lange wie möglich zu überleben hm, das passt mir alles nicht daneben entscheiden wir uns für die Kirsche genau. Ja, und das, warum ist, funktioniert das Ganze so gut auf Steam Deck, auch wenn ich jetzt gerade nicht das klicke, ähm, durch, halt durch die Resum-Möglichkeit des Steam Decks kann man immer wieder später in das Spiel einsteigen und braucht nur die Konsole anzuschalten. Und eine Runde dauert 30 Minuten. Ja, also das heißt, es ist relativ überschaubar und man kann auch den Timer so einstellen, dass das Spielgeschehen doppelt so schnell abläuft. Da haben wir es. Ähm, genau. Der Effekt wird jetzt am Anfang zu so gut sichtbar sein. Aber ich muss mal schauen. Ob wir in den Warum dafür jetzt haben wir alles, haben wir alles, haben wir alles, haben wir alles. brauchen wir jetzt eigentlich können wir jetzt frei spielen. Den Laserstab oder etwas anderes. Entscheiden. Das sind gute Voraussetzungen. So können wir weitermachen. So können wir, weitermachen. wir können relativ frei aufspielen. Ähm, so dass ich dann an diese Runden natürlich auch die Hälfte reduzieren kann. Und jetzt sehen wir hier neben den kleinen Gegnern brauchen auch große Gegner auf. Schädelung. Tauchen auch große Gegner auf, die dann Schatz drohen. Das ist jetzt für den aktuellen Stand spielen noch gar nicht so sehr entscheidend. Aber wenn ich jetzt die Kreuz. Also ist noch gar nicht so sehr entscheidend für das aktuelle Spiel, dieses Schatztruhen, denn eben dann vor allen Dingen bei voll ausgebauten Waffen die Möglichkeit diese Evolutionsstufen herbeizuführen. Ähm, das zeige ich gleich nochmal schnell. Ich Jetzt sieht man oben links, sieht man die Waffenausbaustufen. Ich ein bisschen relativ weit. Die braucht noch zwei Level, bis sie soweit ist. Immer bis Level 8. Und dann, wenn ich diesen passenden sekundären Gegenstand habe, dann kann ich die Evolutionsstufe ausbauen. Das wäre dann im Fall für die Axt um, die Sichel. Ja, also das sieht man in äh, Übersicht. Okay. Dann setzen wir das Ganze mal fort. Also jetzt habe ich von der Schatztruppe noch nicht so viel erwarten. Ich mache sie trotzdem mal auf. Ja, und da sieht man schon... Welche Art und Weise das Spiel funktioniert. Ja, es geht darum, gut ja, ähm, zu zelebrieren und es gibt unterschiedliche ähm, Ausbaustufen für diese Schatzarten. Genau. Jetzt haben wir einfach einen weiteren Herzcontainer. Das ist schon okay. So. Ja, wenn das Spiel jetzt ab und zu mal zwischendurch ruckelt, liegt es daran, dass ich ähm, auf dem System gleichzeitig aufzeichnen und spiele. Das ist eigentlich nicht üblich. Normalerweise hat man für das Spielen ein eigenes System, haltet das Signal dann nur weiter an den Aufzeichnungsrechner. Ähm, aber da ich nicht professionell streame, habe ich sowas nicht. Also wer da draußen Lust hat, mir ein System zu starten, So gehen wir mit dem Heiligen Wasser auf Level 2. Jetzt sieht man schon, wie um mich herum diese, dieses Heilige Wasser geworfen wird. Das schafft um mich herum so ein Schutzschild gewissermaßen ähm, und ist dann vor allen Dingen in den späteren Ausbaustunden so mächtig, dass äh, es zusammen mit, oh, das ist gut, Doppler, brauche ich jetzt nicht unbedingt, oh, der Verdoppler sorgt dafür, dass neue Projektile ähm, ähm, mit hinzukommen und das betrifft jetzt bei meinen Waffen das heilige Wasser, das Kreuz und die Axt, die Peitsche nicht. Um, kann ich nicht weiter ausbauen, aber wenn wir jetzt zum Beispiel einen Zauberstab hätten oder einen Blitzring, dann wären das Waffen, die davon unmittelbar profitieren können. Ähm, ich zeige aber vielleicht noch mal was anderes. Wenn ich äh, die Emotionsstufen der Waffen freischalte, besonders die der letzten, ja, also unten rechts die Peitsche, dann bekomme ich wieder einen freien Slot und dann kann ich zum Beispiel noch einen Blitzring dazu nehmen. Das würde ich dann auch machen. So. Brauche ich eigentlich nicht. Ah. Spinat und Zauberbinder. Ich nehme mal den Spinat. Der erhöht den Schaden um 10%. Dann mit weiteren Ausbaustufen noch weiter. Ist von der Sache her nicht schlecht. Ich hätte aber auch den Zauberbinder wählen können warum ich die Kirschbaum nicht gezählt habe, hat folgenden Grund, das zeige ich aber auch gleich. Denn jetzt sind meine, Mus denn jetzt sind meine primären und sekundären Waffenslots voll. Jetzt sieht man aber auf der Karte, dass es hier noch andere Gegenstände gibt. Um, da werden wir uns auch auf den Weg hin machen. Unser Punkt ist eine Gold. Und man sieht, links von uns ist ein Foliant. Und dieser Foliant wird die Abklingzeit unserer Zauber reduzieren. Auf der rechten Seite ist die sogenannte Steinmaske sorgt dafür, dass wir mehr Gold bekommen und wie man das Ganze so sieht ist es ein reines Loot-Gameplay, also eine reine Loot-Schlaufe mit dem kompletten ähm, Raven Overkill, das heißt die Epilepsie-Warnung am Anfang ist durchaus ernst gemeint und die sollte man auch ernst meinen. So, wir nehmen den Verdoppler hoch <lacht> wir nehmen die Schatzruhe mit, Entschuldigung. Einfacher Schatz, also einfacher Upgrade. Ich kürze es mal ab. Peitsche gehen. Und ich schaue mal schnell, in welcher Ausbaustufe wir da jetzt sind. Also die Kirschbombe ist fertig, die Peitsche ist die nächste. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt vor allen Dingen erstmal die Waffen-Upgrades einsammeln, um die nächsten Evolutionsstufen einzuläuten. Peitsche hat. Ja. Und das betrifft jetzt vor allen Dingen erstmal, diese Upgrades betreffen jetzt bei der Peitsche insbesondere vor allen Dingen erstmal Stärke und ähm, die Frequenz, die da geschlagen wird. Und das Spiel entfaltet jetzt schon, wir sind jetzt bei 5 Minuten, einen unglaublichen um, so für diejenigen, die für diese Belohnungsstruktur im Videospielen empfänglich sind. Ja, also Das heißt, es ist um, die Essenz des Lootments, wenn man möchte, mit der ja, Faszination von sogenannten bullet shootern Das heißt, wo so viel auf dem Screen los ist, dass man um, überhaupt nicht weiß, was da abläuft. Um, für diejenigen, der das Ganze jetzt spielt, ist es eigentlich relativ einfach. Das heißt, ich kann es ja mal zeigen. Ich mache jetzt hier das total überschaubar, ja. Ähm, und alles andere als hektisch, ja, also man sieht nicht man kann sich, wenn man so will, dem der ja, Faszination des ähm, Prinzips hingeben, ohne gleichzeitig aus der äh, ähm, aus der Ruhe gebracht zu werden. Jetzt im Moment steuere ich mit, ähm, zeige ich vielleicht auch schnell kurz. Mit dem äh, mit WASD, als der klassischen Tastatursteuerung, man braucht man braucht echt nicht ja, das, Wenn man so will, ähm, wir sind hier noch weit davon entfernt zu haben, wie ein äh, äh, selbst ablaufendes Spiel, also in dem man nichts tun muss. Das ist es definitiv nicht. Das heißt, es ist, wenn man so will, ähm, folgt es auch dem Prinzip easy to learn, hard to master. Ähm, weil man natürlich wissen muss, wie die Abhängigkeiten der Waffen sind, wann man was einsetzt, wann was geschickt ist, mit welchem Charakter man welche Fähigkeiten bedienen sollte. Und man sieht schon hier, ich komme jetzt ein bisschen an die Grenze, indem ich mich frei bewegen kann. Es liegt daran, dass das, das ist Heilige Wasser mir nicht den Freiraum verschafft, den mir zum Beispiel die Königsbibel verschaffen würde. Diese würde um mich kreisen die ganze Zeit. Das ist eigentlich meine präferierte. Verteidigungswaffe, wenn man sie möchte, in diesem Tower Defense, ja. Nach diesem Tower Defense. Aber ich überlege jetzt mal. Ich sollte jetzt nicht die Peitsche weiter ausbauen, sondern wäre das heilige Wasser. Entschuldigung. Man sieht wie um mich herum dieser Ring ähm, dieses heiligen Wassers entsteht, der die Gegner von mir weghält. Ja? Das stabilisiert mich auf der einen Position, auf der ich stehe, aber sobald ich mich bewege, ähm, muss ich ein bisschen aufpassen, in Richtung ich gehe und ich zeige mal vielleicht noch was, was in dem Zusammenhang interessant ist. Wir haben ja die Kombination mit dem Magneten. Das heißt, das heilige Wasser und der Magnet wird dazu führen, wenn das heilige Wasser voll ausgebaut ist, dass mir diese Schutzzone folgt. Das ist was, was man natürlich am Anfang des Spiels nicht lernt, auch die ganzen Waffen- Waffenemotionen begreift man nicht, muss man erst freischalten ähm, und in dem System lernt man halt, so dann haben wir eine Feuert ein Geschoss mehr ab was uns schon wieder etwas freilt, das funktioniert wie eine Art ja das wird auf die Gegner verschossen und schießt dann zurück, und wenn man sie so will, funktioniert das in aller Welt. Also Wasser weiter ausbauen, <lacht> So, ach so, was jetzt passiert? Gleich ganz kurz zur Erklärung. Ja, um mich herum sind ja Haufen Edelsteine. Jetzt auch hier vom Himmelring. Und diese Edelsteine sind natürlich grafische Objekte, die die Systemleistung bei Wenn man jetzt an einem Punkt stehen bleibt und es ja tötet, dann hm. ist es tatsächlich so, dass es einen roten Gegenstein gibt, der weitere damit nicht so viele äh, Objekte auf dem Bild liegen. Ich habe jetzt einen eingesammelt und dadurch werden natürlich auch mehrere Stufen ineinander möglich. Ähm, das ist was jetzt gerade passiert. Ja, also, das heißt, wir bauen jetzt hier, man sieht drei Level aus, weil ich einen dieser roten Edelsteine eingesammelt habe, die halt diese Experience für sehr, sehr viele beinhaltet haben. Das rote hier unten war jetzt ein war jetzt ein Geld. Ähm, Gold, zack. Indem ich dann wieder Gegenstände kaufen kann. Schauen wir mal auf die Map, wo wir uns... Ja, das sieht ganz gut aus. Und jetzt sieht man schon, dass es hier schwierig wird, sich überhaupt fortzubewegen. Dass ich dafür an und für mich... Ja, ich muss mal die Peitschen weiter ausbauen. Dann auf die nächsten Schatztruhen hoffen, dass die bald kommen. Wir sind jetzt bei ungefähr 10 Minuten, 30 Minuten, für das Ganze geht. Und... Wird jetzt mutmaßlich nicht der, an dem ich sehr viel Geld bekomme. Was machen wir denn da? Größern wird die, den Grundbereich unserer Projektile. Das heißt, Projektile werden größer. Oder ähm, haben die größere Reichweite wie das heilige. Da gehen wir auf. Das sieht noch ziemlich gut aus. ne? Aber wir machen erstmal das Kreuz weiter. Das war den Edelstein, den Heiliges Wasser hoch. Axt hoch. Das Wasser hoch. Heiliges Wasser hoch. Axtor. So. Also die billigsten Belohnungsmechanismen werden hier ganz hart angetriggert von ihm. Aber es ist durchaus unterhaltsam. es war jetzt ein Fehler. Ich hätte das Wasser nehmen. Aber vielleicht haben wir das gleich in dem nächsten Aufbau. Genau. Heiliges Wasser ist damit ausgebaut. Axt auch gleich. Die Peitschen sind schon ausgebaut. Das bedeutet, jetzt haben wir so ein paar Upgrades vor uns, die es in sich haben werden. Und die Kombination dieser Waffen, ähm, das muss man natürlich erst lernen, was da relevant wird. So, jetzt sieht man hier oben, der also Gegner, der jetzt über mir ist, die erste Schatztruhe finden. Jetzt Schauen wir mal, was das wird. Also, Daumen halten. Ich hoffe ein bisschen auf das Heilige Waffen. Ja, leider nicht, aber ist auch nicht schlecht. Das ist die Evolutionsstufe der Peitsche. Das zeige ich mal ganz kurz. Das heißt, wir haben jetzt hier diese rote Peitsche und diese rote Peitsche gibt uns Lebensenergie. Gegner treffen und ich kann sie jetzt unten weiterentwickeln. Ähm, zusammen mit der zweiten Peitsche und habe dann wieder einen freien primären Waffenslot. Ziemlich cool ist. Ähm, aber da werden wir mal sehen, was das wird. Also ich. Weiterentwickeln. Ich mal ganz kurz hier stehen. So, und jetzt schauen wir noch mal, ob wir hier den. Ah, der ist ein roter Edelstein wieder. Der jetzt auch nicht zu einem Level abführte, aber der dafür. Das heißt, Axt kann hochgeben. Und wir brauchen jetzt ja gar nicht so lange rumzustehen. Denn ich brauche vor allen Dingen. Oh, das ist jetzt nicht so wichtig. Die Anziehungskurve relevant. Also, um den Magnetwert zu erhöhen. So, nächste Schatzruhe. Es könnte ja mal einer sein mit drei Items. Aber dafür ist mein Glück wahrscheinlich noch. Ah, das ist äh, jetzt wenig. Einen der Perks. Und ich nehme. Weil das so schön ist cooldown ist eine feine Sache aber ich wähle ich wähle mal den cooldown das heißt das ist der cooldown dieser Waffen da werden wir einige davon ja eigentlich eine den Blitzring könnte ich noch das Rad habe ich noch... Nicht. ich will das jetzt mal So. Also, der in der Waffen wird abgesetzt. Jetzt haben wir eine Schatztruhe. Ach ja, was ganz wichtig ist: ein Effektgewitter. Man sieht rechts, da sieht man den Pfeil, der auf eine Schatztruhe weist. Ähm und damit man die auch findet, ist es nur ein einfacher Schatz. Im so, und jetzt haben wir diese Peitsche ausgebaut. Genau, also das sieht man jetzt unten, diese Kombination, ähm, Peitschen, und jetzt sieht man auch den Effekt dieser neuen Peitsche auch um mich herum. Und wir haben einen neuen Waffenslot da drüben, ähm, der frei ist, und da versuche ich jetzt mal den drauf zu kriegen. Ähm, mir mal die Daumen, dass das klappt, dafür brauche ich keine Schatztruhe, sondern muss hier einfach am Level weiter aufstehen. Feuerstab. Staub will ich nicht. Kann ich ihm üben? Kann ich den ausbauen? Ne, ich will den Blitzring haben. Ich will nicht. Folianten nicht verpasse. So, da oben wäre jetzt nochmal so ein... Achso, jetzt habe ich es automatisch eingesammelt. Ey, ja, das nützt mir alles. Das, der Runenwolf nützt mir nichts. Ich sehe jetzt gar nicht mit, was ich das kann. Vögel waren ganz cool, aber da hätte ich erst auch den anderen einsammeln müssen. Das ist auch so eine Waffe. Von ähm, der 2 zwei Bedarfe die dann miteinander kombiniert werden jetzt ähnlich wie bei meiner Peitsche aber das kriege ich nicht hin Zauberstab Zauberstab Zauberstab, Zauberstab der, ah gut, okay. Zauberstab können wir nehmen der wird nämlich kombiniert mit dem roten Folianten den wir gleich jetzt vereinsammeln werden der faktisch hier im Level verteilt ist ähm den man normalerweise auch wählen kann als Sekundärfähigkeit. Ähm, da liegt der, den sammeln wir jetzt ein. Das zeige ich vielleicht mal ganz genau. Und jetzt mal einen Blick oben auf die Waffen werfen, links. Das heißt, wir haben jetzt den Abustab eingesammelt und normalerweise hat man nur sechs Slots für diese Sekundär-Fähigkeiten. Ähm, und diese sechs Slots sind jetzt besetzt durch meine Items und wenn ich jetzt einen Gegenstand im Level finde, dann wird der faktisch ergänzt ähm, als eine weitere Fähigkeit und dieser Zauberstab in der Rute Foliant, hier ähm, äh, harmonieren miteinander, werden faktisch ausgebaut zu einem Zauberstab und gleich jetzt haben wir faktisch für alle Waffen haben wir jetzt die um eine Evolutionsstufe herbeizuführen wir können, haben leider den, den Blitzring nicht eingesammelt ist aber nicht dramatisch insofern. wäre nur ein schicker Effekt gegangen. ähm ja nicht, wir sammeln jetzt aber mal noch den Rest ein, der hier liegt das sind Gegenstände, die erst später im Spiel freigeschaltet werden, die man eigentlich auch noch braucht aber da wir jetzt schon mal hier sind, können wir das auch noch tun ähm Starb. Wir sind jetzt bei Level 64 ähm, und den Beizen. Gib mir doch mal mehr als nur eins. So, jetzt habe ich die besondere. Und das muss jetzt einmal neue, die neue Schleife gehen. Jetzt sieht man diese Ringe und die bewegen sich um mich herum und schützen meinen Charakter. Das ist ziemlich wichtig für das weitere Fortkommen. Denn so kann ich nämlich, ich bin die, ich ruhig die Level bewegen. Was vielleicht auch noch wichtig ist zu wissen, um diese Evolutionsstufe der Waffen auszulösen, brauche ich nicht zwingend ähm, hier. Ich kann schnell schauen, dass ich das Desktop-Audio ein bisschen runter damit das, das, das Spiel so Aber ist. Ja, was man vielleicht auch noch wissen muss, um diese Sekundärfähigkeiten der Waffen, also diese Waffenevolution freizuschalten, brauche ich nicht das ähm, sekundäre Item, also wie den roten Foyanten oder den voll ausgebaut zu haben. Sondern es reicht aus, die Waffen ausgebaut zu haben. Deswegen ist es immer sinnvoll, zuerst auf die Waffen zu gehen und dann auf die Sekundäre. Die Sekundärentwicklung. Jetzt sieht man schon alle meine Waffen bis auf der Blitzstab sind ausgebaut. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich beliebig die Sekundär.. Ähm. Da sind wir schon freigelaufen. Das gibt es kann jetzt faktisch die sekundären Elemente hochziehen. Ey, das war wieder. Aber wenn Waffe angeboten wird, dann immer zuerst in die Waffe. Da ist der Zauberstab. Das war wieder so ein roter Diamant, der der Erfahrungspunkte zusammenzieht. Was ist das? Eine Item. Was sehen? Ja, wem wundert's? Was ist das? Zauberstab. Ah, da. So. Ähm, diese besonderen Items locken jetzt, man sieht vielleicht gerade noch so, eine spezifische Zauber an. Zauberer an, die hier hinter mir der hinter mir steht. Also ich denke aber, dass es im dem Effekt gewittert fast umgeht. muss aber schauen, dass ich jetzt den zweiten Foyanten einsammle. Brauche ich eigentlich nicht. Könnte ich auch mit dem normalen Levelaufstieg machen. ist aber natürlich praktisch, wenn ich jetzt gleich hier so einen Levelabstieg spa äh, spare. Und so, da haben wir den zweiten Mark hier sein. Da sein. kommt jetzt hier, der zweite Magier. Und hier nehme ich den Silberregen. Also, für diejenigen, die Übersichtsprobleme haben, ich bin immer in der B Mitte. Also mein Charakter spielt aber jetzt auch keine Rolle mehr, dass man das sieht. Ähm, und so, das war wieder so ein roter Diamant, ja, der viel Erfahrung gesammelt hat. Da habe ich einfach auf einem Platz gestanden. Und es ist jetzt wirklich vollkommen egal, welche welche Qualität man ausbaut. Ich hoffe ja mal auf... So, das war ein Schatz. Und jetzt bekomme ich fünf Upgrades. Und das ist natürlich die Präsentation. <lacht> das will man da schon sagen, ne? So, jetzt baut er mir im Wes Ähm... Axt zur Sichel auf. Daneben habe ich Glück. Um, ich habe die die ich gerade eingesammelt habe, ähm, sind hier ebenfalls gut sichtbar. Und jetzt sieht man schon die die Sichel, wie sie um mich wegfliegt. Ähm, ähm, der Katzenleuchter hat derweil die Projektilgrößen. Und also bei mir auf ähm, Genau. Also wir haben jetzt die Hälfte dieser Spielzeit weg. Wir würden uns jetzt einmal in Richtung anderen Items noch bewegen. So also die beiden Zauberer habe ich mittlerweile, ohne sie jetzt bewusst anzugreifen. Ohne sie bewusst anzugreifen, besiegt, also einfach durch den Overkill an Waffen. Und die hinterlassen sogenannte goldene Eier. Ich versuche mal eins Eins habe ich nämlich jetzt schon eingesammelt andere kann ich gar nicht entdecken da ist es ganz links sieht man so ein bisschen ist auch aber wenn ich das einsammle sieht man ganz kurz bekomme ich einen zusatzwert nämlich hier dass meine rüstung um nicht hochgesetzt wird ist jetzt nichts tolles aber als einer der diamanten der erfahrung gesammelt haben aber wie man auch sieht, ich brauche das jetzt nicht mehr. So, also ein neuer Schatz. Und wir haben die Evolutionsstufe des ähm, Zauberstabs. Da, damit sind jetzt eigentlich, wenn ich das richtig sehe, bis auf, die bis auf den Silberring alle meine Waffen voll ausgebaut. Jetzt kann eigentlich nichts mehr passieren. Und ähm, jetzt geht es nur noch um das Durchhalten in die Wellen. Aber ich sammle noch schnell die... Maske ein. Genau. Also wenn man so will, das Spiel zieht seine Faszination aus diesem absoluten Overkill an Items, an Gegner, an den Kombinationsmöglichkeiten der Waffen und hat dazu ein sehr reguliertes Set an Bedingungen, wie bestimmte Aspekte ineinander greifen. Ja, ah, jetzt vielleicht nochmal ganz kurz. Ich habe jetzt faktisch alle Gegenstände voll ausgebaut. Das heißt, mit jedem Levelaufstieg könnte ich ja jetzt ja nichts mehr zu bekommen. Und das bedeutet, ich kann entweder jedes Mal ähm, Geld wählen oder ich kann mich jedes Mal entscheiden. Ich mache es in der Regel so, dass ich das Chicken entscheide. Das heißt, dass ich Lebensenergie bekomme. Und wenn ich die nicht brauche, bekomme ich stattdessen Geld. Ähm, so, dass ich... Das sieht man jetzt oben... Ähm, rechts, da ist mein Münzcounter. der ist noch relativ niedrig bei 2500 Volt liegt aber auch daran, dass ich jetzt nicht ähm, auf Gold primär gespielt habe, das ist ein Special Item, mit dem ich Gegner einfriere was man nennt sieht, das Blaue und es spielt seine Faszination aus dieser Hullet Hell Optik ähm, und der absoluten ähm, minimal notwendigen Pasten. Ähm, äh, Belegung und Steuerungsmöglichkeit. Und wenn man es vernünftig macht, sieht man auch, dass die Verteidigungsmechanismen so gut sind, dass man die einzelnen Wellen die das in diesem Tower Defense spielen ähm, gut überstehen kann, ohne äh, jeglichen Skill zu haben. Ja, also ich zeige das vielleicht mal ganz kurz. Ich bewege mich jetzt nicht, sondern lasse die Figur einfach stehen und da sieht man schon, dass es diese Kombinationsmöglichkeiten von Waffen gibt lernen muss und man muss auch wissen, wie man ähm, mit welchen Waffen ausstattet. Dass die dazu führt, dass man hier Charakterbilds anlegen kann, die mit dem Schwierigkeitsgrad, den das Spiel anschlägt. Ähm, mach mal ein Schatz, schade. Also, dass mit dem Schwierigkeitsgrad, den das Spiel vorschlägt, dass man das natürlich mit den eigenen Mechaniken Brechen kann. Und auch das ist ein reizes Spiel. Ja, also, dass man auch das versteht, das Spiel. Ah, da haben wir noch eine Ausbaustufe. Das Kreuz. Ähm, das noch ein Schwert hinzukommt, das über dem Bildschirm liegt. Nicht, dass wir es gebraucht hätten, aber haben wir es halt. Und diese. Ähm, das ist auch eine ganz wichtige Motivation für Spieler dass sie in solchen Spielen die Mechanismen des Spiels so, die das Spiel anbietet so ähm, äh, für sich Vorteil nutzen können, dass sie einen unbezwingbaren Charakter entwickeln und wenn man so will treibt das Spiel genau diese äh, Effekte auf den Höhepunkt und ähm, hat deswegen so eine unglaubliche äh, Faszination ähm, selbst wenn man repetitiv hier eigentlich jetzt nichts anderes macht außer die einzelnen Levels abschreiben, sich nur noch daran freut, jetzt muss man schauen, nur noch daran freut dass der Gegner-Counter beständig nach oben geht oder auch der Gold-Counter, wir sind jetzt bei 3900 wir haben jetzt schon für 20 Minuten ein Level von 105 erreicht das ist das, was das dürften Anfänger bei weitem nicht schaffen liegt aber natürlich daran, dass wir die ganzen Ausbaustufen machen kennen und uns dementsprechend flüssig hier durch diese Level bewegen können. Das sieht für. Ah das wurde jetzt nochmal interessant. Jetzt habe ich gerade ein Item eingesammelt, das alle verfügbaren Diamanten im Level zusammenzieht. Also praktisch ein über den gesamten Map. Jetzt war noch jeder ein Gegner. Ja, da. Noch Schatz gefunden, da kommt jetzt nicht mehr viel raus, außer also bisschen schade. Interessiert mich nicht. Ich habe hab genügend Geld und kann mir auch eigentlich nichts mehr kaufen. Und die Ausbaustufen, die ich jetzt noch wählen kann, sind relativ ähm, schein Ja, ich denke, das Spielprinzip ist klar. Ähm, ob ich jetzt noch 10 Minuten weiterspielen plus um Faszination über das Spiel zu erklären glaube ich nicht ähm, jedenfalls neben äh, Stray und The Captain und Unpacking und The Cult of the Lamp ist Vampire Survivors ähm, für 3 Euro ein Erlebnis der besonderen Art das ich unbedingt empfehlen möchte vielleicht so viel. Ähm, wenn ihr das probiert, probiert es auf Steam. Ähm, einfach damit ihr äh, euch einen Eindruck davon von. Selbst wenn diese 3 Euro euch zu viel sind, das bei, bei Steam fanden. Mhm. Ähm, sagt mir gerne, was ihr davon haltet, ob ihr es selbst gespielt habt. Ähm, vielleicht ist auch noch wichtig zu erwähnen, dass die ähm, Entwickler Spiel beständig mit Content ähm, versorgen. Und immer wieder Erweiterungen einbringen, Also es lohnt sich auch zu einem späteren Zeitpunkt immer wieder der Blick rein. Mit anderen Worten, sie machen eigentlich alles genau das, was die Essenz des Videospielens ausmacht. Ja? Also das heißt, es ist eine unglaubliche, bildgewaltige Präsentation. Also bildgewaltig im Sinne von, da ist wahnsinnig viel los. Wir haben hier ähm, eine Bullet-Hell-Optik mit, kombiniert mit einem absolut ähm, überzeugenden Loot-System der simplen Spielmechanik, die äh, leicht zu erlernen und schwierig zu meistern ist und genügend Ausbaustufen in Essen, um auch Spieler, die ersten, zweiten, dritten Durchlauf haben, lange genug bei der Stange zu halten. Okay, das soll es sein gewesen sein für heute. Ich äh, bringe jetzt mal die letzten zehn Minuten noch durch und wünsche euch viel Spaß, wenn ihr es dann probieren wollt mit Vampire Survivors. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.